Schade, dass ich das nicht aufgenommen habe. Ich bin hier gerade einfach abgesprungen, bin ganz knapp hier gelandet. Oh mein Gott. Du weißt ja noch bei der Darum Folge. Da oben den habe ich schon. Genau. Du weißt ja noch bei der Folge, wo du gesagt hast, oh, wo muss ich mich, also was, was muss ich hier machen, ne? Bei diesem komischen Steinchen, der dir was gesagt hat. Geh zurück. Mike, Mike, zurück. Hier war doch so ein Steinchen. Der hier? Also, nicht dieses Stein. Nicht dieses Stein. Ah Moment, an nee. der Wand war glaube ich mal was, ne? Ah hier! Ja. Super. Ach, Ingi, Ingi, eine Sache, bevor du so was sagst, ne? Ich habe das in einem Video gesehen, das wollte ich dir zeigen. Ja. Schau, was jetzt passiert, das fand ich richtig ja, lustig. ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich kenn das, ich sag. das fand ich so lustig. Juhu. In manchen Ge Bereichen gibt es sogar ganz oben so ein Loch, damit er durchfliegen kann. Das müssen wir mal ausprobieren dann. Ich glaube, bei anderen Gegenständen macht er auch was, ne? Dann macht er boing, boing. Bei irgendwas macht noch was anderes, glaube ich. Hier wird er so klein. So schrumpft man den. Ja, keine Ahnung. Ähm, okay, dieses Loch was da vorne ist. Ja, jetzt können wir klettern. Ja, können wir buddeln, durchbuddeln. Ja, kann, kannst du ja schon Bei die Bei irgendeinem. Achso, so hier. Ah. Ja, buddeln normal können wir der, schon der, die ganze die Zeit. Die ja. ja, ja, aber wenn die so aussehen, kannst du dich immer runter buddeln. Das konntest du schon von Anfang an. Ich meine, da war doch auch so ein ganzer Dungeon, womit du es machen konntest, oder? Brauchte man dafür die Verbesserten. Die Verbesserten war da im Dungeon. Okay. Gerd ja, da. Das habe ich ja. mir markiert. Hä? Nimm doch. Danke. Gut, dass ich nur eine Flasche aufgefüllt habe und nicht direkt alle zwei, drei, vier. Sondern, jetzt können wir die wenn mein Stick nicht driften würde. Moment. Nummer uno. Hm, Heilung. Heilung. Egal, haben wir nur zwei. Schade. Für Numero... Nein, du hast sowieso nicht genug für alle drei. Doch, hätte ich. Nein, hast du nicht. LOL habe ich gar nicht gesehen! Ich hab ja schon eine! Seit wann hab ich die denn da drin? Seit die ganze Zeit schon. Ey! Och, Mann! Joy-Cons nicht driften! Also bei mir zumindest. Wie soll ich denn da hochgehen ohne das... Ach, egal. Wir haben zwei Feen, reicht. Ein Herzteil und damit einen neuen Container! Ich glaube, jetzt fängt noch... Nee, Acht Herzteile fehlen, glaube ich, noch und dann haben wir alle. Genau, und das sind alles. acht genau. Herz. Also, das sind alles Herzteile, müsste es sein. Ja. Perfekt. Gut, gut, gut. Na gut. Kling. Weißt du noch, wo die, wo du das Wasser her hattest für die? Hier lang, ne? Genau. Da. Wie kommt man da hoch? Ja nicht, wie du da, genau, wie du oh. da hochkommst. Nein. Nee. Okay. Nein, nein, nein, nein. Ach, graben. Jetzt kann ich ja buddeln. Nein, auch nicht graben. Nein? nein. Sicher? Sehr, sehr sicher. Aber ich ein paar Weil Minuten. ich dir gerade sagen wollte, wie du da hinkommst. Weil okay. ich es schon so oft gemacht habe. Dann du Sag es! Dreh dich um! Siehst du da hinten die Plattform? Da springst du runter auf die Plattform, die da unten ist. Also dahinter ist eine Plattform, hinter diesem Ach, ich. Aha. Oh boah, das ist ja richtig böse versteckt. Ja. Eieiei, ah, ja, ja. den hätte ich ohne dich nicht gefunden. <lacht> Der ist schwer gewesen. Bam. Da kommt es nämlich. Ich habe den halt perfekt im Kopf, weil ich ihn beim allerersten Mal. Und das ist ein Rückweg. Genau. Oh, ich dachte, da, so soll man da hinkommen oder sowas. Das ist ein fricken Rückweg. Rüber und rüber und rüber. Sieht aus wie so ein Grasbad. Die Scheine haben so ein Bad. Okay, jetzt haben wir hoch. Das ist halt eine Stelle, die habe ich beim allerersten Mal, wo ich durchgespielt habe, so der sechsjährige Ingi. Der hat dort. äh, der hat dort halt wirklich lange dran gebraucht, um ihn zu bekommen. Ich habe ein bisschen Probleme. Okay, jetzt hoch, hoch, hoch, hoch, bevor ich runterfall! Ah! Okay, kommen wir uns zur Bombe Was? Hier ist glaube ich sogar ein Steinchen. Hier ist ein Steinchen, noch einer? Ja, so ein Boing, Boing, Boing. Da sind doch die ganzen Feen, Mike. Äh, nicht Feen. Ja was denn das ist noch eine Riss in der Wand? Oder nicht, ja? Das ist keine Riss. Ja. Doch ja, ist ein hast Riss. Recht, ja, doch, doch, natürlich, ja. You like to see it, you love to see it. Okay. War auf! Gib mir all dein Inhalt, yeah! da Trobine! Reicher! Hier kannst du dir einen Stein halt holen. Spieler Stein. Boing! Oing. Zeig so einen Feier an einer mysteriösen Wand, wird ein ähnlich eh geformtes Item erscheinen. Okay. Jo. Danke für den Tipp, mein kleiner. Jetzt darfst du dafür fliegen. Du bist frei. Sei frei. Sei frei. Aua. Also. Wee. Oh, wegen dem Gras das ist ein bisschen blöd, aber. Er ist weg. Irgendwo in Wolken hat es wieder so wie so, ein, wie so ein Ding so fliegt so. Wie so. Was ist das? Was ist da? <lacht> Sieht aus wie ein Boingoing. Sieht aus wie ein Boingoing. Okay, was jetzt? Ich glaube sogar, das waren hier. An. Das war alles in Eldin? Ich in Eldin. Ich glaube nicht, dass ich. ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele Dinger du jetzt hast. Also ich kenne jetzt weiß nicht auswendig wenn ich, ich geh jetzt mal wieder raus hier. hier. Das sollte man jetzt vielleicht zensieren. Oh, schade. Ich glaube, du weißt, was ich machen wollte. Ja. Äh, hier gibt's es nichts mehr, oder? Einfach. Ja. Hier gibt's nicht mehr. Du bist jetzt mit Eldin im Endeffekt durch. Echt? Ja, das war's schon! Ja. Hab ich mal mit ersten play von Eldin alles bekommen? Also, es kann sein. Wir werden auf jeden Fall nochmal hingehen und gucken, ob du hier alle Teile hast. Äh, Schild! Nein, mein Schild! <lacht> no, kein Bock. Ciao! Das ist einfach funktioniert. Bye, have a great day. Bye, have a great time. Aha, hier sind... Oh, wir haben zwei. Hab ich habe welche verpasst anscheinend. Na gut. Zu den Städten der Lieder müssen wir jetzt nicht mehr hingehen, glaube ich, oder? Obwohl Uns fehlt noch ein Song. Aber sie hat nicht gesagt, dass wir da hingehen sollen. Wir sollen... woanders hin, hat sie gesagt. Was sollen wir da danach hin? Keine Ahnung, wir gehen jetzt einfach erstmal hier hin. Für die beiden Truhen. Und dann können wir in der nächsten Folge, falls es hier nicht sowieso schon die nächste Folge ist, können wir die Story weitermachen? Das ist natürlich eine Sache, die haben die nämlich äh, bei der originalen Wii-Version haben die den rausgenommen. Und zwar war vorher nach, also neben dieser Waffenkammer, ne, war vorher ein Boyamoink, also ein Biomank, der dir direkt am Anfang gesagt hat, jo, du kannst mit hingehen und ich gebe dir Visionen von der Zukunft, ne. Ja, halt, Und den ich. haben die rausgepatcht, die haben den rausgenommen. Genau, Weil den ja, haben sie, ich weiß aber nicht, warum sie diese Visionen weggenommen haben. Wegen dem Internet, weil es unnötig ist. Ach so. Wahrscheinlich zu viel Aufwand, das nochmal in HD alles aufzunehmen. wenn man sich doch sowieso im Internet nachschlagen kann. Dafür, genau, das kann ich, ich verstehen. Also ist es so, ist so, es war schon damals, war es schon relativ unnötig. Damals hat man schon im Internet das nachgucken können, tatsächlich. Aber jetzt... Sind meine... halt so, Ich muss dir auch später noch was sagen, wenn, wenn wir gleich... Äh ne, da links ist, ist nichts. Das ist einfach nur eine hin. einsame Insel. Hier müssen wir lang. Wir mhm. sind da! Wui. Oder? Darunter? Ich war ja hm. noch nie auf der Insel. Sieht interessant aus. Oh nein, da will ich nicht lang. Oder oh, kommt auch noch ein cooles Minispiel, das du auf jeden Fall noch spielen musst. Ich glaube, da war sogar noch ein Herzteil. Gott, wieder ein ich Minispiel. Für das Minispiel. Ja ja Ich weiß nicht, ob es dir gefallen wird oder nicht, aber mir hat es relativ gut gefallen tatsächlich Okay, Moment! Moment, Moment! So ein ganz alter Ort hier mit ein paar Spinnenweben Die wir jetzt zerschneiden müssen Habe ich noch leider keine Ausdauer mehr bei ja. kennt nur einen Angriff, Wirbelangriff das war ein Angriff lass mich! Ah, ah, ah, ah. Wenn, Mike so, wenn Mike so in einem Krieg ist, so im alten Mittelalter, der, der ist derjenige, er wird sich die ganze Zeit nur rumwirbeln. Ich werde mich erstmal Du drehen wie eine Ballerina. Genau äh, so. Feucht hier ist raus. voll so, so in meinem Verderben. Nee, okay, gut. Ja. <lacht> ja. jetzt tot. Genau. Oh nein! Ingus. Ich habe gehört, dass wir hier sagenhafte Schätze finden werden. Immer auf der Karte. Also ich kann das stechen. Das Gras abstechen. Hey. Yeah. Karte? Wieso soll ich auf die Karte schauen? Oh, Aber weiß, wo ungefähr das Ding ist. Wo auf der Insel. Hörst du das? Die Musik ja. ich habe gar nichts gemacht. Trotzdem spielt die Musik... Sehr komisch. Ich glaube, ich bin falsch abgesprungen, oder? Du kannst da trotzdem hoch springen. Du kannst da trotzdem überall hoch. Was gibt's hier? Verderben. Ach so. Ich da hoch? Nee. Ja, auf der anderen Seite muss einmal rum. kannst da oben auch eine Abkürzung und so falsch halten. Ja, aber guck mal, da, die, die Abkürzung, die da oben ist, die wird ständig resettet. Echt nicht? Ja, wegen der Sache, die du später verstehen wirst. Warum gibt's dann überhaupt hier so eine so eine, so eine Insel? Nein, so eine Abkürzung. Du wirst das sehen. Was das mach ich hier. Da komme ich nicht mehr hoch. Ja vielleicht nach unten dort auf die Blumen und von dort aus hoch. Das hat er doch nicht. oh schafft er. Das schafft er doch nicht. Weiß ich doch nicht. Sah nicht so aus. Mike, das ist einer der Sachen, die ich bei diesem Sp äh, die ähm, die ich mag an diesem Spiel. Einer von den 100 Sachen. Einer von den 500 Sachen, ja. So, Abkürzung Komm schaffen. Let's go. Kann mal Gym wieder auf dafür? deine Karte. mach oh, die Karte doch nicht. Ich bin doch fast da jetzt. Hier waren wir doch! Ich kann nicht mehr reinzoomen. So. Ich guck mal in die Richtung. Ne, da unten nicht, die ist so am Rand. Oh nein, oh nein! Oh nein, nein, nein! Lass mich in Ruhe! Animal Crossing Vibe. <lacht> so ein bisschen, ja. Siehst du das? Direkt unter mir ist die. Oh! <lacht> nein! <lacht> oh, oh, oh, oh, oh, oh. Das war echt knapp. Ich würde reichlich belohnt werden dafür. Ja, war Aufwand. Dankeschön. Ein Herzteil Numero uno haben wir jetzt hier. Wenn das voll ist, sind wir. Du, du brauchst Krass. nur noch zwei Mike. Du weißt ja, wo das eine ist. Eins bei Terry und dann zwei in Stimmt, eins ist bei Terry. Du hast so recht. Du hast du recht? Warte, was? Bei der Stätte der Lieder, ganz oben, gibt es jetzt, ja. oh, das wollte ich nicht markieren, da gibt es jetzt eine Kiste, habe ich gleich gesehen. War ja schon die ganze Zeit? Wahrscheinlich, oder? Kann sein. Warst du ganz oben bei der Stätte der Lieder? Da oben? Nee. Ist da oben auf der Glatze drauf? Ja, ich es schon. Schon gespawnt. Hier kann man es gut sehen. Auch ja. Auf die Kiste drauf. Naja. Teil, Teilweise. Teilweise Teil, drauf. Teilweise! Teil, Viel Spaß mit deiner kleinen Mundentasche. Unnötig! <lacht> Juhu! Deswegen habe ich mir die Sachen nie gekauft. Warum kann man die überhaupt kaufen? Dumm. Mann. Das war's du mit du durch? Ja, du hast alle. Also, du, du solltest. Es sollten noch irgendwo, sollten, glaube ich, noch Kist, äh, irgendwo ein paar äh, Dinger sein. Aber die wirst du noch bekommen, also du wirst dafür auf jeden Fall noch ein Tool bekommen, wo du dich schneller findest. So eine traurige Atmosphäre mit dem ganzen Regen über uns. Ja, ich werde nicht nass, aber auf jeden Fall ganz viel Regen über uns. Na ja, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Außer hier machen wir jetzt einen Cut, aber... Falls nicht, machen wir jetzt einen Abschied. Ciao, ciao. Wir machen jetzt... Oh, wird der Story weiter? Hier im Siegelhain, Irgendwie ist tatsächlich noch da, dabei, denn oh, ja. er wollte unbedingt seinen Lieblingscharakter nochmal in Action sehen. Wow, wie es rausgezoomt das hier. Das ist hier, so voll krass Action-Cam. Waren die Raids hier schon immer da? Nein. Nee? Nein. Die sind neu, ne? Ja, da hat jemand ganz bestimmt Sattat Minecraft gespielt. Oh! <lacht> <lacht> okay. Muss ich da runter? Okay, reden wir mit der alten Spitzoma. Die hat uns noch was zu erzählen. Habe ich recht? Oh ja. Das ist, glaube ich, ein Zeitportal. meinte Sie das nicht? Ja. Dann wir es herausfinden: Das Schwert. Es trägt die drei Flammen in sich. Gut gemacht, Mike. Das Schwert fließt nahezu über vor Kraft. Mm. Schon wieder eine andere Stimme. Naja, komisch. Diese Kraft, die Force. Die heilige Kraft, die die alten Götter dieser Welt hinterlassen haben. Diese Kraft wird in der Hymne der Göttin gesungen. Und nun erfüllt, sich, erfüllt sie dich und dein Schwert. Nun, dann, Mike, öffne das Zeitportal. Diese Kraft, dein Schwert wurde durch die Force gestärkt. Triff nun das Zeitportal mit dem Himmelsstrahl und es wird sich sicher öffnen lassen. Steig auf die Plattform und lasse die Kraft des Schwertes in das Zeitportal fließen. Ja, stimmst du den zu? warum? Ha, oh Mike, hast du die Schienen draußen schon gesehen Wofür die gut sind? <lacht> das war eine Überraschung. Okay. Seid ihr bereit, Freunde. Das Zeitportal wird ge... Ah! Was sind jetzt schon wieder? Bei der Göttin. Das Siegel wurde erneut gebrochen. Er ist wieder erwacht. Vielleicht eine Reaktion auf die heilige Kraft, die von einem Schwert ausging. Aber wir müssen das Schwert einsetzen, um das Zeitportal halt zu öffnen. Wir haben keine andere Wahl. Soll ich euch einfach einen Stich lassen? Mike, du musst diese Bestie ein das mal bannen. Okay, ich muss ihn bannen. Äh, uh, Slash bannen aus meinem Microsoft Server. Ha, oh, endlich! Yes. Endlich kann ich es ausprobieren. <lacht> <lacht> Dagegen kann dieses Vieh nicht anstecken. <lacht> Quatsch dir ruhig noch ein bisschen. Ich geh noch mal vor. Okay, ciao! Jetzt kommt Bardo in Aktion. Yes! Jetzt wird er zum Main-Character. Das oh. will ich sehen. Bardo ist super. <lacht> Bardo ist bei mir der wirklich derjenige, den die am besten getroffen haben, finde ich, im ganzen Spiel. Weil er einfach die beste Charakterentwicklung hat. Hey Mike! Das ist so ein Minecraft, oder? Seht ihr das mal an! Das ist meine mächtige Geheimwaffe! Oh ne, was ganz anderes! Mein mächtiges Katapult! Da fällt dir nichts mehr ein, was? Ich muss gestehen, ich habe mich dafür auch mächtig in Zeit gelegt. Schau gut hin! Die, ganze Schien, die ganzen Schienen rund um diese Grube habe ich ganz alleine gelegt. Klasse, was? Ich bin selbst ganz begeistert von mir. Wusste gar nicht, dass ich so viel, dass ich so vielseitig begabt bin. Jetzt gilt es nur noch, das Katapult in Stellung zu bringen und dem Kerl eine ordentliche Ladung zu verpassen. Mit so ein paar Bomben sollten wir selbst einen Koloss wie ihn für kurze Zeit außer Gefecht setzen können. Aber ein wenig zu früh kommt er mir schon. Ich muss hier noch ein paar kleine Vorbereitungen treffen, um das Katapult bewegen zu können. Ich meine, mich, wenn ich so weit bin. Bis dahin, äh, macht du bitte alles. Aber wie das ist schon glänzt, mein Schirr. ich liebe das. Okay, was soll ich denn machen? Ist er da ganz unten? Ja, das ja, ist, da ist ganz, ganz unten ganz erstmal. Also es ist der exakt gleiche Kampf, nur diesmal muss ich ihn gleich <lacht> am Ende nochmal abschießen mit Bomben oder sowas. Hallo, ich bin auf, äh, Pass auf, die Frage bitte, kann ich nicht Witze nicht. Der Kampf war nervig und nicht spaßig. Tom. Der Verbannte. Er ist wieder da. Und der wurde gemacht Er hat Hände! <lacht> nein! Oh nein! Erst haben wir neue Hände, noch er? Wir kriegen alle neue Hände hier. Oh mein Gott. Die sind voll lang. Big Boys now. We are Big Boys now. Was ist das? Dieses Mal sind ihm Hände gewachsen. Perfekte Gelegenheit, dir meine Erfüllung zu demonstrieren. Ich bereite alles vor und gebe dir Bescheid, wenn ich bereit bin. Kämpfst lange mit ihm oder so. Ja, kaum. Okay, ich weiß noch, wie es funktioniert. Und war... Meine Zehen angreifen. Aber nicht darunter drunter landen. Glaube ich. So war das, glaube ich. He, he, he, he, he. Ah! Du kannst ein bisschen... Erzählen, falls du magst. Das ist sowieso ein langweiliger Kampf. Den kennen wir ja schon. Oh, Moment. <lacht> ich glaube, es wird Zeit für jemanden. Hey Mike! Mein Katapult ist bereit! Wenn du dieses Vieh in die Wände hochklettern... also wenn dieses Vieh die Wände hochklettern will, können wir ihm damit eine Ladung verpassen. Wenn du meine Hilfe brauchst, dann rufe mich einfach und drücke... Z. Äh, X. Z? Was habe ich jetzt? X. X drücken. Jetzt bin ich dran. Dann kannst du... kannst du jetzt... Mit dem Fight an, drücke ZR und schieße. Wenn du dir mit der Bedienung der Katze sicher bist, guck nochmal nach. So? In sein Maul? Das hat ihn getroffen, aber nicht in sein Maul. Na, wie gefällt dir mein kleines Spielzeug, ha? Huh? Da machst du Augen, was? Das hättest du mir nicht zugetraut, oder? Ich drück schon mal das nächste Geschoss ein. Sag mir Bescheid, wenn du Lust zu gehen soll. Genau. Ich glaub immer erstmal die Zehen kaputt machen, dann äh, Bomben, oder? Du hast hinten noch was. No oh. Bitte so, zwei Zehen. Hinter den. Ah, lol. Ah, hier auch. Einfach drauf stacheln. Das passt schon. Zack, zack, zack. Yeah. Bumm, zack, bumm. Erst denn wieder rein schlagen war das. Jetzt die Bomben Jetzt ist das Problem, ne, jetzt ist das Problem, die Hände sind im Weg. Das heißt, du musst runter und dann von um unten Ja, also du musst... Anders von, auf die Seite kommen. Von oben drauf. So. Hä? Hä? Hey? So. Das macht mir keinen Schaden. Wieso war das ihm keinen Schaden? Er schreit doch rum. Ah! Okay, ja, kind, aber du musst irre. das, du musst das, du musst dieses Knüppel, oh. den in seinem Dings, in seinem, ähm... Nacken, nicht knacken, ähm, sein... Dings Hab stecken, ich noch stecken, genug Zeit? Stecken, ja. Den musst du halt sozusagen zeigen ah, die ganze Zeit nach ja, ja, Bam! Hä? Nach oben musst du sagen. Ah. Mhm. Rein da mit dem! Hab ich komplett vergessen. Egal. Jetzt weiß ich wieder. Ich erzähl's ja auch nur, weil du den Boss schon mal gemacht hast. Ja, ja. Das ist ja der gleiche Boss, nur diesmal hat er Hände und diesmal können wir schießen mit Bomben. Hey! Ja, wir schon mal dabei also mit sind. Mit den Bomben kannst du ihn halt wirklich, also ich würde die wirklich aufheben, bis der die Hände benutzt. Hast du die was benutzt? Die Hände benutzt. Aber so anheben, ah, so kannst du aber auch. Also gut, so. auch gut, geht dann, dann kann ich ihn kurz dann. Ja, ja, okay, das ist dann. So kann ich zum Beispiel noch kurz einholen, damit ich genug Zeit habe, an den Orten zu kommen, an seinen Zähnen, die nicht gerade einfach dran zu, zu kommen. Schau erstmal an. Okay, schade, aber war trotzdem schon mal gut. Ah, Diese Schockwelle killt mich immer. Er äh, trifft mich immer. Ja, die, ist die, nervig, die hat mich nervig. auch äh, oh, nicht extrem äh, nervig. Ey, ey, als ich das Spiel als er das erste Mal gespielt habe, war das so eine der Bosse, da habe ich extra meine für geholt, tatsächlich. Als Damals. kleines Kind? Als, kleine als, als, sechs als kleiner Iggy? Als sechsjähriger kleiner Iggy. Ich glaube, da war ich sechs Jahre alt, wo das Spiel rausgekommen ist. Bin ich gerade ins Spiel gekommen. Und da habe ich dann wirklich jeden Tag, wo ich dann aus dem Schiff gekommen bin, habe ich dann dieses Spiel gespielt. Oh. Hast du das durchgespielt als äh, in dem Alter? Ja, krass. Ja. Ich kenne nur diesen einen Move, Ingi. Her! Her! Her! So, zweites Leben weg. Ich glaube, eins hat er noch. Oh, es ist ja rot, angeschwollen. Ja. Ey! Hallo, Pado, Pado Was denkst du, wer du bist? Das lässt du schön sein, mein Freund. Schön auf dem Rücken. Ah! Jetzt aufholen, schnell. Ne? Oder? Ja, doch, doch, doch. zeig nur jetzt, dass eine Stirn wieder gewachsen ist. eine Beule. Die Beule, die wir ihm reindrücken wollen. Ist es eigentlich egal, ob wir die Hände oder die Füße wegmachen? Weil wir gehen ja ganz auf die Füße im Moment. Die Hände kannst du wegmachen, wenn du den Bardo nicht hast und der sich sozusagen nach oben bewegt. Okay. Okay, Herz, danke. Mich sehr gerne. Das ist so schnell! Bardo, ich brauch dich! Jetzt! Ich wäre, wäre Bardo jetzt Bro! Schlecht. Jetzt ist Bardo, irgendwie? du hast Bardo, du hast Bardo. Ich hab Bardo! So, müsst ihr ihn treffen. Ja, seine Beine hat's getroffen. Das muss ich muss ihn halt nur nee, irgendwo treffen, um. weil das macht halt wirklich keinen Schaden, dieses Treffen. Also das Einzige, was macht, ist dann ja, Aber es ist gut, weil jetzt kann ich ihn endlich aufholen. Genau. Das ist ja halt mein Problem gerade gewesen. Das ist ganz gut. Hat dann wie weniger 10 auf einmal? Da war noch mal. Mehr. Nee, du hast schon einen, hast du schon kaputt gemacht? Krass. Boah, das ist aber nicht einfach jetzt. Problem okay, ist, ich hab dir gespeichert. Ich hab nicht dran gedacht. Yes! Ganz knapp noch. Die also reingedrückt. Genau. So. Jetzt muss ich irgendwie an ihn vorbeikommen. Äh, ich spring einfach runter ein und dann ist da unten so ein, so ein Luftzug. Einfach hier runter dann rechts den Luftzug benutzen. Direkt den. Der den ja? Ist. Den da, ja, ja. ich das schnell, schnell, schnell? Die Zeit, die sollte das eigentlich immer passen, ne? Ja. Ähm. Ja. Damit haben wir ihn! Außer noch ein Ass im Ärmel. Versteht ihr, Ärmel? Ass. Das. Was? Ich verbanne dich! Komm nie wieder auf meinem Server. Auch nicht mehr auf einem alt Account. Das ist schon der zweite Account. Ja, deshalb. Auch nicht mehr auf einem neuen alt Account. Spann deine IP jetzt einfach. Genau, ja, da ist das Land. Das war die Geheimwaffe. So, ein zweites Mal verbannt. Und wir kriegen. Was kriegen wir dafür? Nur ein Abo? Ein Like? Ein Abo? Ein Abo? <lacht> Zack. Den Fall rein. Los Mike! Lenk den Himmelstrau auf den Siegelstein. Schnell! Ja, warte. Machen wir. Ganz schnell. Ja! <Sie> <Musik> ding, ding, ding, ding. Hö, was? Minigame? Dillum, dillum! Jetzt bleibt er gefälligst, ja. Ich sag's ja nicht noch einmal. Wann hatten wir das letzte Mal besiegt? Ich glaube, das war nach dem dritten Dungeon, ne? Müsste so gewesen sein. Hey, Gut gemacht, ja. Mike, aber ohne mich hättest du sicher nicht geschafft. Und lass, lass uns endlich dieses Zeitportal öffnen. Ich gehe schon mal vor. <lacht> okay. Fuck. Kommt da noch mehr zu Bade? Bestimmt. Also, also Bardo, der ist jetzt ein, würde ich sagen, einer der wichtigsten Charakter in dem ganzen Also Spiel. der wird nochmal wichtig. Also der wird bis zum Ende jetzt an deiner Seite so ein bisschen sein. Also hier wird er zwar bei der Oma bleiben, aber genauso wie die Oma ist, der halt jetzt ein, ein Tragen der story äh, Story -Charakter. Ah, okay. Also er bleibt hier, aber wird noch wichtig. Der wird auf jeden Fall noch wichtig. Wahrscheinlich wird dieser ganze Ort hier noch wichtig. Wahrscheinlich wegen dem Zeitportal Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da immer hin und her gehen. Brauche ich dich jetzt noch in der Aufnahme, oder nicht? Ja, natürlich. Oh, ja, es kommt es noch sein was Wichtiges mit Bardo? Oder was ist äh, das Einzige, was mit Bardo zeigen wolltest? Das ist das Einzige, was ich mit Bardo zeigen wollte. Ja, dann kann es ja gehen. Aber ich finde es komisch, wenn wenn ich das später sehen würde und ich dann plötzlich weg wäre. Was ein krasser Kampf, was? Aber den haben wir bewältigt. Und Ingi... musste auch auch mal gehen. Aber er kommt wieder. Irgendwann. Wir wollen in das Zeitportal in und reisen. So hast ihn wieder in seinem Gefängnis versiegelt. Mike. Mit Bados Hilfe. Wir beide zusammen. Hä, hey, lass gut sein, Mütterchen. Du hast mir doch beigebracht, dass selbst ein Tun nicht gut, wie ich etwas bewirken kann. Das hat ganz allein. Das hast ganz allein du selbst geschafft. Es ist Zeit, dass wir über dieses Ungeheuer reden, Mike. Es ist die Verkörperung des Bösen. Wenn du das Heidportal öffnest, wirst du die Wahrheit erkennen. Das Biest wird sicher wieder und wieder das Siegel brechen, um freizukommen. Oh nein, reicht jetzt. Wir müssen seinen Ursprung zerstören, sonst wird es uns immer wieder heimsuchen. Schnell, Mike, konzentriere. Konzentriere die Force in deinem Schwert und richte den Himmel auf das Heilportal. Das meintest du doch so, oder, Mütterchen? Hm. Jetzt geh Mike. Hab ich einfach die Animation. Stopp, okay, Alles klar. Jetzt aber wirklich. Warte, -ja. wir singen ein wunderschönes Lied.